Basti, die Froni und ich, wir kommen ja gerade zurück von den Dolomiten. Unten waren die Wiesen so richtig schön grün und saftig, oben der Fels, wie immer, grau und rau. Die Frage, die ich oder die Frage, die wir uns immer gestellt haben, welchen Schuh muss man für welches Terrain eigentlich anziehen? Ja, das ist wirklich, so wie du sagst, ganz unterschiedliche Bedingungen, ganz mhm. unterschiedlicher Schuh. Es kommt darauf an, ähm, willst du eher so ein bisschen in den Berg gehen oder willst du eher ein bisschen wandern, das, da unterscheiden sich die Schuhe schon sehr. Es mhm. das heißt auch immer, es ist gar nicht so entscheidend, ob das jetzt ein hoher oder ein flacher Schuh ist, sondern ob die Sohle gut oder schlecht ist. Ja, ja, das ist das Wichtigste überhaupt, weil darauf stehst du. Das ist mhm. die Sicherheit. Auch wenn du wegrutscht oder so, kann ja immer was passieren. Mhm. Deswegen ist die Sohle und der Grip der Sohle eigentlich das Maßgebliche von allem. Mhm. Das ist so wie beim Autoreifen so ähnlich. Also, wenn du einen schlechten Autoreifen hast, dann wirst du mit dem auch nicht schnell fahren. Er muss einfach einen guten Grip geben und so mhm. ist das bei der Sohle auch. Das macht einfach die Gummimischung und die ist ganz wichtig. Aha. Mischung ist ein gutes Stichwort. Was ich überhaupt nicht gewusst habe, dass eine Sohle aus mehreren Teilen besteht. Ja, ja absolut. Das siehst du hier auch im Schnittmuster ganz gut, mhm. dass die also in mhm. verschiedene Teile unterteilt ist. Und jeder Teil hat auch seine Berechtigung, also dafür, wo er verantwortlich ist. Für die Stabilität, für mhm. die Dämpfung oder halt auch einfach für den Grip. Okay. Ich komme aus dem Skirennsport und vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, hieß es immer, als ich noch Teenager und, und, und Kind war, dass ein Skihelm oder auch Skischuhe mal porös werden können. Ist es bei äh, einer Sohle auch so? Ja, ja, das ist auch so. Wenn du jetzt einen alten Bergschuh hast, den du viel anhattest, mit dem du viele Bergtouren gemacht hast, kann die Sohle einfach auch verschleißen. Das mhm. kann auf jeden Fall passieren, ja. Was kann ich denn machen, wenn sozusagen äh, die Sohle nicht mehr die neueste ist? Kann ich die irgendwie austauschen, kann ich die ersetzen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also du kannst bei Nova, gibt es da zum Beispiel einen tollen Support auf der Internetseite und so, da kannst du nachschauen bei deinem Modell, welchen Teil der Sohle man da erneuern kann. Das ist ja wirklich äh, spannend. Und äh, ein positives Zeichen würde ich sagen für den Umweltschutz, wenn ich äh, den Schuh so lange als möglich äh, tragen kann. Auf jeden Fall, ganz wichtig, weil der Schuh ist ja, ist ja da und du kannst ihn weiter nutzen. Oft ist das Obermaterial noch gar nicht so verbraucht wie die Sohle. Und dann macht man eine neue Sohle drauf und du kannst weiter unterwegs sein. Mhm. Wenn ich mich so umschaue, äh, Basti, gibt es äh, ganz, ganz viele verschiedene Produkte für verschiedene Menschen. Äh, woher weiß ich, welcher Schuh der richtige für mich ist? Ja, das hängt zum Beispiel davon ab, Körpergewicht, ähm, wo du unterwegs sein willst, ob du einen Rucksack dabei hast, ob du eine Mehrtagestour machst. Also da gibt so ganz viele verschiedene Kriterien, die damit reinspielen, um den richtigen Schuh für dich zu finden. Basti, ich kann für mich sagen, dass ich den richtigen Schuh gefunden habe. Jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage. Kannst du mir bitte erklären, warum mich dieser Schuh so glücklich macht? Ja, das ist, kann ich gut verstehen. Deine Wahl Er ähm, hat eine sehr abriebsfeste Sohle, also mhm. auch wenn du beim Wandern bist und so. Hat aber trotzdem sehr guten Grip, also ein schönes Gummi, was toll hält am Berg und mhm. auch bei der Wanderung. Die Mittelsohle ist in deiner PU. Das ist eine Dämpfung, fast wie beim Laufschuh, dass er schön weich ist, sehr komfortabel. Und oben drüber hast du noch dieses Monorap. Das ist mhm. so eine Spange, die hält dich einfach stabil, die gibt dir eine Sicherheit. Aber trotzdem knickt er noch schön leicht und du kannst sehr schön mitgehen. Er hat Nesseschutz, das Gorotex-Membran, mhm. ist wasserdicht und hast oben auch einen Schnellzipper einfach zu und los geht's. Hört sich gut an. Wie gesagt, ich habe mein Glück an den Füßen gefunden und wenn ihr noch auf der Suche nach dem Glück an den Füßen seid, dann findet ihr dieses bei eurem nächsten Sport 2000 Händler.